Oggi, okay, bist du ready? Ich zähle von 3 runter und dann drücken wir beide X, ja? Drei, 2, 1, Abfahrt. Komm. Komm, gönn. Bitte gönn einmal in meinem Leben, EA. Einmal, bitte. Gönn bitte einmal. Ja, das war's schon wieder komplett. Mike, was hast du vorhin gesagt? Uh, uh, uh. Geil, Del Piero. Ja, Mann. Ist zwar nur der 90er, aber egal, den nimmt man mit. Jetzt habe ich einen Stürmer. Okay. Del Piero nimmt man mit. Was ist denn der 90er, der ist mit, oder? Ja.